Willkommen zu einem weiteren random Steam-Game. Heute spielen wir Return. Punkt. Ja, ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr ja über dieses Spiel. Ich habe mir einfach nur das Cover angesehen, dachte mir, es sieht irgendwie schon ganz cool aus. Gameplay sah interessant aus. Ist kostenlos, das Spiel. Und, ähm, ja. Wir fangen an. Warte, will er jetzt, dass ich Z drücke oder Y? Okay, Z. Warte, kann ich auch Y drücken? Nee, okay, der will unbedingt dieses Z drücke. Okay. Okay, okay, ich muss lieber schnell runter. Weil die Dinger gucken mich an. Okay, Spikes. Da soll ich nicht runterfallen. Ist nicht gut. Wow. Was bist du denn hier? Blip. Oh, ich Trampolin. Sieht lustig aus. Hä? Hä? Wie komme ich. Ähm. Ähm, ähm, ähm, äh, äh, äh, hallo. Spiel. Spiel. Dün, dün. Tod. Ja. Das, das war das auf jeden Fall das Spiel. Wer es uns gefallen hat, dann einen Spaß. Äh. R2 Restart. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, dann let's go. Oh Gott, die Steuerung ist aber ein bisschen seltsam. Weil man springt so ganz leicht nur. So, so tiny hops. So richtig tiny. Ja, aber kann ich hier nicht irgendwie was kaputt machen? Ich muss das doch irgendwie kaputt kriegen können, oder nicht? Hä? Vor, vor allem, wofür ist das Trampolin da? Ich, ich, ich kann nichts machen. Hä? Gibt es doch was anderes, was ich machen kann? Ich kann auf jeden Fall Out-of-Bounds gehen. Cool. Krasses Gameplay. Nicht irgendwie eine unsichtbare Wand einbauen. Nein, einfach, du kannst Out-of-Bounds gehen. Das ist ein Feature. Hä, ich verstehe das nicht. Was soll ich machen? Oh, oh. Ah, das ist ein Schalter. ja Komm schon, wenn er so ein Warnungssystem... Schild ist, ja, denke ich doch nicht. Ja, da muss ich jetzt drauf fallen. wenn da ist ein Warnungsschild, da ist ein Warnungsschild. da hier unten ist auch ein Warnungsschild. Ach so, oh. Oh, das zeigt nach unten. Oh, oh, oh. Ah, und deshalb was das Trampolin. verkackt. Oh, ja, ich bin ziemlich dumm. Okay, aufpassen. Ah, ich kann klettern, okay. Wow, wow. Ich finde das Spiel irgendwie entspannt. Von der Musik und der Grafik her. Katze! Miau! Was macht die? Was hat sie hier? Äh, vielleicht ein Checkpoint, das kann ich mir gut vorstellen. Yay, ist Checkpoint. Ich hoffe die Musik ist von der Lautstärke her ja, gut. Ja, und äh, das ist ein sehr sehr kurzes Spiel. Das hat man eigentlich in 10 Minuten weggegessen, glaube ich. Zumindest falls ich mich richtig anstelle. Okay, die Jumps mag ich nicht, die sind so ganz, ganz short. Stellt euch vor, wenn Mario habt ihr einen Jump. Stellt euch vor, dieser Jump wären vier kleine, ganz kleine Jumps verteilt. Ihr müsst die spannen, damit ihr richtig springt. So fühlt sich das an. Okay, kann ich stehen? Ich war mir nicht sicher, ob das Stacheln sind oder nicht. Okay. Hier ist ein Trampolin. Boing. Oh, das oh, ist böse, das ist böse. Obwohl ist es nicht. Ja, sollte ich. ach Mist. man braucht doch so lange zum Sterben und zum Respawn Das gefällt mir nicht. Also, die Katze ist ein Checkpoint, oder? Yes. Perfekt. Das ist gut. Aufpassen. Perfekt. Ich habe so ein Halo auf meinem Kopf. Das, das leuchtet so, wenn ich mich bewege. Das ist cool. wir haben die Hälfte, glaube ich, erreicht, oder? Ungefähr die Hälfte des Levels haben wir jetzt. Schön. Und das Ding wieder zurück? Ja. Okay. Das kommt immer noch zurück. Hoch da. Oh, ich muss runter. Okay. Äh, wieder sowas. Äh, nein! Oh mein Gott. Ich bin so viel Einzelteilen zersprungen. Alter. Hier war der letzte Checkpoint. Miau, miau, Katze. Hat sogar auch so ein Halo. Sind wir vielleicht tot? Was ist die Geschichte hinter diesem Spiel? Oh, ich merke gerade, wenn man einzeln diese Jumps benutzt, dann kommt man sogar noch höher, als wenn man die spammt. Mhm. Oh Gott, nochmal sowas. Ja, ich warte erstmal, bis der Screen scrollt. Ja, ich dachte mir schon. Let's go. Da komme ich nicht hoch. Weil Bam erstmal aktiviert werden muss. Okay, oh, yay, Wow! Meine kleine Bus. Okay. Ja, die Grafik ist echt schön irgendwie. I like it. Ich mag diesen Blur-Effekt aber nicht. Aber das Spiel hat keinen Menü-Screen. Ihr habt alles gesehen vom Spiel bisher. Also es gibt keinen Menü-Screen. Du startest einfach, wenn du Start drückst. Finde ich ein bisschen blöd. Ich mag dieses blur hier nicht. Aber es ist ja so, so, zur Ästhetik... Äh dabei stehen und deshalb okay. Wenn ich es könnte, würde ich es aber ausstellen, damit man die Grafik besser sehen kann. Ist man da runter? Ich glaube schon. Ja. Oder? Ja, okay. <lacht> ja, wenn die Kamera so lange braucht. Ähm, okay. Links rechts, links rechts. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. Ähm, okay. Blum, blum, blum, blum. Okay. Ah, Knapp! I okay. jetzt habe ich es geschafft. Man darf es wirklich nicht ein kleines Mal berühren. Aber wenn ich stopp, dann. Gibt sogar da oben so einen Effekt drüber über meinen Charakter oben an der Leiste. Okay, sehr interessant. Mhm. Was jetzt? Was jetzt? Ja, ja hallo? Kommt noch was? Hallo? Irgendwer? Ganz... Allein... Oh, ein Haus. Um, Was bin das ich? Meine Leiche? Um, dead. Ah, doch nicht dead. Alive zurückgekehrt returned und das war das spiel auch wenn die leiste umgang gezeigt hat es geht noch weiter das das das war das spiel okay ja war ganz nett ist kostenlos könnt ihr alle spielen wenn ihr das mal ausprobieren wollt ich meine warum nicht habt ihr jetzt gesehen wie das spiel ungefähr so ist nicht wirklich schwer ist ein gutes Spiel für so Einstieg, finde ich. Ja. Ganz nett. Ein bisschen zu kurz, ich hätte ein bisschen mehr Gameplay erwartet. Ja, das war's. Das, was, was steht jetzt? Das ist, das ist jetzt der Bildschirm für die ganzen... Ja, okay. Das, das ist jetzt das, das, das Outro.